und herzlich willkommen zu Poetry Cop, Ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 14 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Traumhaft. Traumhaft ist ein Gedicht aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, in der letzten Woche ist viel passiert. Unter anderem gibt es jetzt einen eigenen Shop. Auf meiner Internetseite könnt ihr auf den Shop klicken und äh, ich habe da ein paar Merchandise-Artikel zu meiner Seite und meinem Podcast äh, bei SeaShirt eingerichtet. Ich wäre natürlich froh, wenn ihr diese vielleicht auch äh, euch mal anschaut und wenn sie euch gefallen, dann vielleicht auch dann erwerbt. Reklado. Auf meiner Internetseite www.poetricop.de gibt es nicht nur den eben erwähnten neuen Shop, sondern da habt ihr dann auch die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen, in meinem Blog zu stöbern, ihr könnt auf meine sozialen Kanäle zugreifen und äh, könnt natürlich den Podcast dort hören und... Äh, könntet den dann, wenn ihr das möchtet, auch dort abonnieren und hoffentlich dann auch ehrlich bewerten. Heute geht es mal wieder um ein etwas abstrakteres Thema. Traumhaft. Ein Traum ersetzt nie die Wirklichkeit, so manche davon mündet in Streit. So sehr man auch den Willen hat, der Wandel findet nicht immer statt. Die Wirklichkeit ersetzt nie den Traum, sie erreicht den Zustand kaum. So sehr man sie auch leugnen mag, versetzt sie meistens einen Schlag. Verbengt man Traum und Wirklichkeit, verschwimmt meist auch die ganze Zeit. Der Zustand ist nicht haltenswert, weil er das Leben nur erschwert. Traumhaft habe ich eigentlich geschrieben, um für mich selbst Traum und Realität abzugrenzen. Träume sind etwas sehr Schönes, aber sie sind nur bedingt hilfreich in der richtigen Welt. Sie können natürlich Erholung vom Alltag bedeuten, sollten aber nie zum Ersatz werden. Es heißt oft, folge deinem Traum. Das sollte aber nicht zur Schnitzeljagd außerhalb der Realität ausarten. Ansonsten gilt, ein bisschen Träumen hat noch nie jemandem geschadet. Ja, das war die dieswöchige Folge. Ich äh, hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid dann in der nächsten Woche wieder dabei, wenn es heißt Cop ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß. Bleibt gesund. Und ich verbleibe euer Thorsten.